Nur ich habe okay. jetzt von dir ein überkrankes Intro. Du weißt gar nicht, was wir machen, oder? Äh, willkommen zu krassen Lifehacks, die auch dein Leben verändern werden und wieder bedeutsam machen. Ja. Und dafür wollen wir einen Daumen nach oben und ein Abo. Yeah, Wunderbares yeah. Intro. Ja, wir schauen uns Lifehacks <lacht> an, zusammen mit Gnu. Jetzt bin ich aber gespannt, ob das wirklich ja. gute Lifehacks sind. Ich, ich, ich bin auch gespannt, deswegen gehen wir direkt rein. Du Verschwende nicht meine Lebenszeit. <lacht> so, oh Gott, dieses Lied, Alter. Aber ist das. Das macht tatsächlich cool. Sinn. Das macht das das ist Sinn cool. ist smart. Hey, ich cool, hasse schon es, was wenn gelernt. Es oh mein Gott. Ich hasse es, wenn es absteht. Und ich bin ja bis ja. heute ein Fingernagelkauer, deswegen kenne ich das Feeling. Wenn ich eine Wunde irgendwo habe, mache ich die Pflaster drüber. Aber das sieht actually sehr smart aus. Ja. Jetzt habt ihr vielleicht jetzt schon was gelernt nach dem ersten TikTok. Und es wird nur besser. Ja, oh, ich bin gespannt, ich. Maxi, ja. Das ist eine hohe, <lacht> hohe Aussage hier, ne? Ja, aber irgendwie auch unnötig. <lacht> aber es oh, ist schon geil. Das ist, das das ist ja schon ist, krass irgendwie, Leute. Aber wie soll das funktionieren, wenn da kein Loch drin ist? Ja, stimmt auch wieder genug. Jetzt, wo du es sagst, ist ein bisschen sass. Sass. Also, vielleicht ist ein kleines Loch drin, dann macht es Sinn, aber ansonsten. Ja. Aber es als, gefällt oh, mir. Als ob ich jedes Mal meinen Staubsauger auspacke ja. dafür. Ist halt echt so. Ja, ist wirklich so. Den haut mir eher am unliebsten raus. Ich hasse das. Luxusprobleme. Eichhörnchen kontrollieren? Und you could actually that the squirrel comes towards me. I learned this from a friend who was in the Club. So now, the is super close to me. You could do this on all squirrels. Be careful. Ey, ich werde das nächstes Mal ausprobieren. Ne? Aber ich Ey, wenn das klappt, ne? Dann kannst du einfach Eichhörnchen als Freunde haben. Aber es kann auch so ein Lifehack sein, wie, keine Ahnung, versucht, deine Zunge an deinen Ellbogen zu machen, nur damit man es nachmacht und sich zum Affen macht. Oder lächerlich macht. Ja, stimmt. Stimmt, du hast recht. Mama, Not spill water out of the ice trays, to pretend that you don't have it. Hast du so zu tun, als hätte man kein Eis da drin, äh, kein Wasser da drin, mhm. damit man nicht ver... Für... <lacht> oh, das macht mich so irre, einfach nur, ich hasse das so sehr, oh. Oh. Ich, glaube, ich sag mal so, die Mom hat ihn das beigebracht im Sinne von, man soll halt nicht darauf achten, dann verschüttet man nichts. Aber er hat halt einfach ja. so sehr darauf nicht geachtet, dass... Ach ja, scheiße, das ist das oh, ich hasse das überhaupt, ich hab's es. alle gesehen, Alter. Das ist halt so wirklich... Ja, sehr stark. Ich will fliegen wie bei Marvel. Frühstück Cannabis und ein Whiteberry Lilly. Ach so, damit er das schauen kann. Aber das ist schon ein kranker Lifehack, ne? Was hat er da auch Ich, ich sehe. Das waren... Das waren das Hupen? Weiß ich nicht. Nee. Nein, das ist ein Hundekopf. Hä? Nein, das ist mm. kein Hundekopf. Das sind zwei Menschen, die am Strand sitzen von hinten fotografiert werden. Ja. Jetzt ist auch. <lacht> Aber man muss seitlich gucken. Oh mein Gott. Alter. Nee, das war Hundekopf. Ich wollte einfach nur irgendwas sagen, was nicht äh, zu Boobs passt. <lacht> Deswegen habe ich es gesagt. What if I told you you've been doing it wrong the whole time? So das your sign I like you. That's nice. Oh, das hasse heißt, wenn du den Nagel am Anfang reinhauen musst, ne? Aber ich wusste, ja, ja, ja, man haut ja meistens immer auf seinen Finger, weil es ja, einfach ja. irgendwie geil ist und dann <lacht> Nee, aber es ist halt, das ist halt echt ein krasser Life, ey. Ich wusste gar nicht, dass es das das mega ist, nice. Ich dachte, das ist nur dafür, dass man die Nägel rausholt, aber ich auch. Geil. Oh mein Gott, wie viel habt ihr jetzt schon in diesem Video gelernt? Lasst jetzt einen Daumen nach oben und ein Abo da, falls nicht. Uh. Oh, ich hasse I es auch. Oh mein Gott. Ihr habt was gelernt. Aber uh, wie macht man das dann eigentlich? Uh, Gibt doch abschwenkbaren Aufsatz, sagt der eine. Ah ja, stimmt. Klar. Wir können relate. Danke, also. Andi. Danke, Andi. Andi. Aber es hält. So, ich habe Kartoffeln noch. Ich... Oh, Was? Meint Explosiv. Das ist halt wirklich smart. Ja, das ist so richtig. Oh, ich hab Bock drauf. Auf Hähnchen hast du Bock? Ja. Mhm. Genau so, dass sie da ja, hängen. Ja. Ich würde mir gerne das abnehmen. Ich würde auch gerne da so hängen. <lacht> <lacht> oh, das, das kenn ich. Ja, yeah, ja, yeah, same. Nein. Oh, nee. Okay, dann schauen wir mal, ob, ob das funktioniert. Probiert sie es jetzt auch Es Ja, ja, Es hat, ja, hat anscheinend yeah, funktioniert. das muss ich unbedingt machen. Das hasse ich nämlich das jedes cool. Mal. Alter, wir lernen wirklich was gerade. 4,3 Millionen Likes, man. das Millionen Likes, Likes. Mann. Es wäre nicht cool, wenn wir das machen. mal im echten Leben machen. Dass wir Lifehacks von anderen ja. nachmachen. Das wäre doch was ja. Cooles, oder? Und dass die Leute schicken. Ja, ihr schickt Lifehacks von TikTok oder so und wir machen die dann nach. Das hört sich doch voll ja. gut an. Darauf habe ich los. Ja. Am In. Ja. Okay. Ja. Aha. Okay, was ist dein Plan? Was ist deine Lösung dafür? Natürlich. Was ein Auftrag. Nein. Darauf, das ist kein Lifehack. Nein. Das ist Problem, so anständig. Es gibt immer nur 6er oder 12er Nuggets zu kaufen. Bei der 20er Box sollte es aber klappen. Ja, ach, das ist so. Ja, <lacht> Guck mal, Benjamin kennt sich halt richtig aus bei ist. Ja. 20, 21. Oh, das fühlt sich falsch an. Äh. Öh. Ist das Knoblauch? Ja. Äh. Oha! als ob das geht! Junge! Ich, ich muss es ausprobieren. Also ich wüsste zwar nicht, wofür man das genau braucht, aber es ist schon krass. Wenn du halt dein Eiweiß von D Dotter leichter Eigelb vom süß. Eiweiß leichter trennen willst. Wie trennt man das? Ich weil das manche nicht. ja wirklich Low Carb gehen und nur Eis, Eiweiß wollen. Er hey, es hat beides keinen Carb. Nee, aber halt komplett nur das Eiweiß wollen, nicht das Eigelb. Das hat so viel Vitamine. Wer das nicht isst, ist dumm. Es gibt Leute, die wollen es nicht, aber ich weiß nicht mehr warum. Schreibt es mir in die Kommentare. Ich möchte es wissen. Das ist das Beste am Ei. Und das gesündeste, mit den das, meisten Nährwerten. Das fragen die bei Amerika auch. Die fragen dich oft, ob du zum Beispiel dein Rührei wirklich, also äh, vielleicht auch nur mit Eiweiß willst. Ohne Eigelb, -Ei Die sind krank da, wirklich, die sind krank. <lacht> okay, das ist wirklich nice. Okay. Jetzt drückt es einfach nach außen. Aber das müssen doch auch bestimmte, also wenn, wir die so richtig squishy sind, dann geht das nicht, ja, oder? Ja, ja, glaub auch nicht. Sind das Mandarinen das Nektarinen das Orangen ja. ich komme immer durcheinander. Ich komme immer alles durcheinander. Ich okay, bin manipuliert, ich kann sie gar nicht sagen. <lacht> das ist so oh mein Gott, was? Holy shit, ich werde beim cute. nächsten Flug sowas von Ich auch, hey, das man. ist richtig Ho cute. Hä? Das ja, ist lustig. Warum sind wir eigentlich so dumm und kommen nicht selber auf sowas? <lacht> Hä, hey, sind wir alle so hey, dumm und checken? Nein, das, ne? wir sind YouTuber, wir müssen unsere Gehirnzellen für andere Dinge einsetzen. Ja, was reicht, Alter? Lifehack, okay. Gonna know. Gonna know. Ach, witzig. Lol. Know? Ich hätte trotzdem Angst, dass es da irgendwie runterfetzt. Ich weiß ja, nicht. ja. Es wirkt mir trotzdem noch zu... Kann ich, ich es wahrscheinlich achten. nicht, aber es wäre mir trotzdem zu Ich würde das... Ja, wir können halt nicht relaten Wir haben halt beide nee. keine Kinder und. Aber für die, die Kinder haben, jetzt habt ihr Lifehack Ikea? Die sollen doch so geile Dinge haben äh Hotdogs? Ja Ja ist schön günstig, aber die Leute wollen immer mehr und mehr. Irgendwie turnt mich das voll ab, wenn das Eis das Metall berührt. D ja, Bei den Milchcheckautomaten kann man auf die Sorte und auf den Knopf um die Münze wieder rauszubekommen, gleichzeitig drücken, dann kriegt man beides. Ja, was sind denn das für Geier hier in dem Chat? Oh, das finde ich aber dumm. Aber das finde ich aber auch eklig, irgendwie, dass das Eis das. Ja, die ganzen Dinge... ja, ich auch. Weil wer weiß, wie oft da schon Eis gegengekommen ist und wer weiß, wie oft das wirklich sauber gemacht ja, wird. Ja, voll. Ich hasse das auch, wenn du an eine Eisdiele gehst hm. und die Eisverkäufer mit ihren Nägeln oder Fingern das Eis berühren. Ich verstehe nicht, warum man nicht hm. einfach durchsichtige Handschuhe trägt. Ich finde hm. das jedes Mal eklig. Ich habe schon echt viel Eis weggeschmissen, weil einer hatte mal so ganz lange Nägel, die waren so braun an ihren Finger gelaufen. Ich, sag, ich esse das einfach nicht mehr. Ich sag, also vor allem den Leuten auch zu sagen, nimmt doch Handschuhe. Will man dann irgendwie auch nicht, aber dann nehmen sie mit der gleichen Hand noch das Geld und irgendwie. seit Corona bin ich da eh viel empfindlicher geworden, weil man eigentlich merkt, wie viel der Rage musste raus. Boah, ich finde das Eis so geil. Boah. Oh mein Gott. Boah, das ist nice. Das ist pervers. Äh, ich, oh mein, oh mein Gott. Gott. Ich hab zugenommen vom Zugucken. Wo kommt <lacht> das her? Wo da kommt auf einmal der Fluff her? Das, echt der, nice boah, ich das, nicht. das muss ich lang gucken. Genau. Das, ist, das ist pervert. Oh, ich kann nie mehr. Pervert approved. Ja. Oh. Oh. <lacht> Die Katze, Ja. Oh, krass, geil. <lacht> Tipp Nummer 100, 200, was war Tipp Nummer 42? Ah, so mache ich das immer. Alles Nasses. Nein, das funktioniert nicht. Aber warum? Nicht. Das, das saugt das Wasser auf anscheinend. Die Luftfeuchtigkeit wird, glaube ich, von dem Handtuch okay. aufgesaugt. Aber ich hatte also, Angst, dass es irgendwie abfackelt. Aber es muss man was, dann reinmachen, nein, nein, nachdem wenn die, man gespielt hat. Ja, ja, genau. Wenn's, was mal ganz kurz, dass es abfackelt? Wie soll denn das da abfackeln? Nee, nee, ich dachte, <lacht> wenn man das quasi äh, reinmacht, dass sich das irgendwie vielleicht verkeilt und kaputt geht oder so. Ja, aber du aber hast Aber du machst es quasi gesagt. nach dem Spülen rein, <lacht> Ja, oder? ja, genau. Wenn, wenn das fertig ist, glaube ich, und der ganze Dampf noch da ist. Ah, letzte. okay. Ich ja. habe generell immer Angst, dass alles abfackelt. Classic für 4,89 einzeln und auf als Menü drückt kriegt man so ein Baby-Menü mit Pommes und Cola und irgendwie einfach billiger als das Ding einzeln. Wie der Lifehack? Hä? Lol. What? Ja, ich sag mal so, falls ihr zu Macis gehen solltet und das gerne esst, dann Lifehack ist da. Aber ich glaube, von uns beiden geht eher keine Empfehlung für Macis raus, weil ist nicht gerade das beste Essen für den Körper aber interessant, dass das geht. Das ist ja dann ein richtiges Loch in der Matrix. Ja, ja, McDonalds einfach. Dumm. Gym Lifehack. Kommt nicht dran. Ist zu klein. Was macht man? Geht das? Ja, gut. Das geht jetzt aber nicht in jeden Gym, ne? Ja, weiß ich nicht. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass man... Man muss ja sich so richtig raushängen auch bei den dazu ja, ja, sie kann. Und deswegen, nicht mehr. das macht man ja dann gar nicht mehr. Das ist halt auch Laziness. Du fragst dich, wie Mathelehrer sowas hier im Kopf berechnen, dann passt man. Nee, drauf. eigentlich nicht. 4 mal 2 sind doch 8. Und 14 plus 2 sind 16. Und das hier ist auch schon das Ergebnis. Ja, aber das halt nicht immer funktioniert, das, was Nico sagt. Und das funktioniert doch mit allen anderen Zahlen? Anscheinend nicht. Nico sagt nein. Er hat so ein Lifehack, wirklich ganz ehrlich. <lacht> Scheiß drauf. Egal, ich rechne einfach mit dem Taschenrechner. Das ist ja, wirklich ja easy. Ach, der fängt das jetzt alles auf mit dem Regenschirm. Ey, warte, was ist. So Bei ein Faschingszug es? schmeißen die doch immer Süßigkeiten raus. Du tust also sagst es gerade so, als ob jeder wissen müsste, was ein Faschingszug ist. Na klar, ich, kenn, sind, ich weiß ich ich das nicht. Das nicht. Was? Du weißt doch nicht, was. Nein. Du was Urzeln sind. Was für ein Ding? Campus. Campus? Davon gab es einen Kinofilm. Ja, und weißt du, was Urzeln sind? Nein. Bei mir war es so, dass die hießen Urzeln und die sind immer, wenn der Frühling kam, mit Peitsche durch die Stadt. Höh, warte, ähm, um, da will ich auch hin? Also, <lacht> nee, warte. Um quasi <lacht> den Frühling einzuläuten oder um Geister zu entfernen, ich weiß es nicht mehr. Und dann gab es immer einen Faschingszug, wo man halt auch Süßigkeiten rausschmeißt. So war es bei mir, aber es gibt, ist es überall anders. Könnt ihr mal schreiben, wie es bei euch ist. Und da schmeißen die dann quasi Süßigkeiten rum. Krass gab's von mir auf jeden Fall nicht. Aber da schreibt doch jemand, das, das macht gefühlt jeder. Viele schmeißen auch nicht mehr zu den Leuten. Ich, ich bin halt gefühlt im Dorf gefühlt groß geworden und halt äh, in einer kleinen Stadt nur. Deswegen. Ja. Vielleicht ist es halt nur in größeren Städten so. I don't know. Hä? <lacht> Hä? <lacht> <lacht> <lacht> Fische! Nein! Als ob. Ich bin gerade einfach nur fertig mit den Nerven. Das sah jetzt immer angemalt aus. Ja, die Katze ist dahinter. War ein paar coole und schnelle Lifehacks. Holy shit, ich habe gar ja. nichts gecheckt. Müssen wir alles nachmachen. Na, das geht nicht. Oh, oh doch. Hm. Ananas. Ein paar Mal draufklopfen. Hä? Hm, was? Ah, da muss die schon sehr soft sein, oder? Ich glaube auch. Ja, was nee. geben? Äh, äh. Oh! Oh! <lacht> wir beide noch. <lacht> <lacht> oh, oh, das ist aber cool. Das ist, das ist, das ist sehr cute. Cute, working! Das müssen wir auch ausprobieren. Ja, ja, ja. wer weiß, was die da sonst noch reinpacken, weißt du? Ein, niemals nur das Beides. Doch, sieht so aus. Crazy. Schnee! Und man kann es sogar essen. Es wird nur kacke schmecken. Ja. Dazu wäre nicht mal ah, Salz Fake Snow notwendig gewesen. Fake Snow. Was hat die weggeschoben? Witzig. Ich glaube, es geht doch nicht. Ach, witzig. Kleber? Äh. Ja. Das, oh, oh Gott, das würde ich nie machen. Nee, ich auch nicht. Als Kind schon. Ja. Also jetzt würde ich langsam Panik kriegen. Ich glaube, das hätte auch einfach mit Wasser abmachen können. Ja. Oh mein Gott, Nutella, nein. Nutella. Nutella. Nutella. Oh mein Gott! Holy oh, shit! Oh hey, Das ist safe Monte approved auch. Niemals! Das splittert doch. Ja, yeah, safe. Aber ich glaube, er muss es dann noch zeitlich Zeit, fallen yeah, lassen. Ja, dachte ich auch. So. Fällt daneben. Ach, oh, Digga, was mich. ist das denn? Wie? man nur? Da muss das alles putzen. Da würde ich durchdrehen. Oh, Gott, ich hab in Australien auch so ein Herz. Schrecklich. Da muss man alles dazwischen reinigen. Oh. Hey, wie viel kommt denn jetzt noch? <lacht> okay. Hey, oh ja. Mann, der war gut. Ja, also wirklich, ne? Wisst ihr Bescheid, ne? Jetzt habt ihr ja, eine Diät-Cola. Easy. Das klappt nicht, oder? Das wird nicht klappen. Ich, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Obwohl, wenn es ja, Kaffee nee, nee. ist, schon mit der Milch. Das ist Kakao. Man hat schon direkt ah. gesehen, dass es nicht funktioniert, weil es ja. das direkt verteilt. Dann machen wir das nicht nach. <lacht> nee, das machen wir nicht nach. Aber wenn ihr wollt, können wir, wie gesagt, andere TikToks Lifehacks cool. nachmachen. Das wäre nice. Und dann also, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da für mehr tiktok Lifehacks. Und schaut auch gerne bei Genug vorbei. ist der allererste Link in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, das was mit dem Video bis zum nächsten Mal. Haben.